Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag von Wir Sprechen, dem Interviewpodcast des Wir Magazins. Mein Name ist Ursula Rebensthorff, ich bin Redakteurin des Wir Magazins der Fürst-Donners-Mack-Stiftung. In dieser Staffel von Wir Sprechen lernen Sie, lernt ihr die Menschen kennen, die für das Wir Magazin schreiben. Heute stellt sich unser Redakteur Tom Vesusek vor. In der Redaktion ist Tom unser Rock'n'Roller. Er liebt Tattoos und Rock bzw. Metal Musik. Entsprechend gerne besucht er Konzerte und Festivals nach dem Motto Hauptsache, es ist laut. Und auch Hauptsache, er hat Assistenz für das jeweilige Event organisieren können, denn Tom ist Reutsch-Nutzer. Hallo Tom, schön, dass du heute da bist. Hallo Ursula. Tom, vor kurzem ist das Wacken-Festival für 2021 abgesagt worden. Zu so riskant scheint dem Veranstalter das Risiko. Hast du damit gerechnet? Ganz ehrlich, ja. Aber ich finde es ehrlich gesagt auch nicht so traurig, weil mir das Wackenfestival in den letzten Jahren eigentlich eher unsympathisch geworden ist. Da fanden mir mittlerweile viel zu viele Leute hin. Es ist viel zu teuer, viel zu kommerziell geworden. Also als ich das erste Mal 2007 aber da war es halt noch nicht so sehr kommerziell Und das war viel schöner. Du hast ja vor der Pandemie Wacken mit einem buddy besucht oder Buddy-Assistenten. Was hat es damit auf sich? Ich naja, dieser Buddy-Assistent, der ist von, von einer Institution, die heißt Inklusion muss laut sein. Und die begleiten ehrenamtlich äh, Leute, also äh, Rollschulfahrer oder, Roll oder andere Leute, die am Rollator gehen könnten beispielsweise, die auf Hilfe angewiesen sind zu Konzerten oder Festivals, äh, also für uns ehrenamtlich eben. Also die Voraussetzung dafür ist, dass man diesen Wein nutzen kann, ist, dass man ein B in seinem schwerbehinderten Ausweis hat. Ah, dann kannst du nicht eine Begleitperson umsonst mitnehmen? Korrekt. Und ein genau. Buddy kommt dann umsonst an das Ticket und kümmert sich aber während des Festivals oder Konzerts, begleitet er sich. Richtig. Und ähm, das Schöne an der ganzen Sache ist auch, ähm, wenn man das vorher mit dem Rodden Paustian, das ist der Gründer dieses Vereins, Abspricht, dann stellt er einem einen Buddy zur Verfügung, der auch mit seinem eigenen PKB dahin fahren würde, so dass man total stressfrei dahin kommt. Hm. Eben hattest du bei Wacken gesagt, das sind jetzt zu so viele Menschen geworden. Wie sieht das denn jetzt so aus? Würdest du das jetzt wieder machen oder sind so generell jetzt Festivals und viele Menschen durch diese ganzen Kontaktbeschränkungen, die jetzt ja erstmal hinter uns liegen, ist dir das fremd geworden? Na, ich glaube Festivals finden ja derzeit eh nicht statt und ich muss auch ganz ehrlich sagen, seitdem, also ich sitze jetzt seit 2017, im Rollschuh, ich war zweimal in Wagen, zweimal auf dem Meraluna in Hildesheim und zweimal auf dem Wave Gothic Treffen in Leipzig. Und ich finde einfach als Rollschuhfahrer macht das nicht so sehr viel Spaß wie als Läufer, deswegen also ich fahre schon noch zu Festivals, aber es ist halt nicht mal so der Hit, wie es früher einmal war. Du hattest ja vor knapp einem Jahr in der Wir, in einer Ausgabe der Wir über Online-Konzerte geschrieben und da hielt sich so Zustimmung und Ärger so ein bisschen die Waage. Wie schaut deine Bilanzen jetzt ein Jahr später aus? Es ist eigentlich vertritt immer noch denselben Standpunkt wie damals. Es ist schön, dass es halt diese Online-Konzerte gibt. Heißt, ich war letztens auf einem Korn-Konzert in L.E. LA. <lacht> so total cool. Und wenn ich online gestreamt werden kann, dann hätte ich da Niemals für ein Konzert einfach mal so hinfliegen können, von daher finde ich es schon ganz cool, dass es sowas gibt, auch wenn das richtige Konzert äh, nicht ersetzt. So. Vor einigen Jahren hattest du einen Schlaganfall gehabt und du bist unter anderem auch, hattest du eine Reha-Maßnahme gemacht in dem PRN-Zentrum der fürst donnersmarkt stiftung Das PRN steht für postakute Neurorehabilitation. Jetzt ging es auch darum, mit deinem Schlaganfall möglichst selbstständig nach diesen Reha-Maßnahmen leben zu können. Diese Erfahrung, dieser Lebenseinschnitt hast du auch in einem Tattoo verarbeitet. Du hast dir danach ein Tattoo stechen lassen und das glaube ich auch, so wie ich das verstanden habe, auch im Laufe jetzt der letzten Monate noch weiter ausgebaut. Das ist jetzt farbig geworden. Das kann man jetzt leider per Audio jetzt nicht so zeigen. Warum Tattoos? Dieses Tattoo von dem brüllenden Löwen, den ich auf meinem Unterarm titubieren lassen habe, symbolisiert halt einfach den Mittelfinger. Dem ich gegenüber meinem Schicksal zeige, ich war schon einmal davor, äh, kurz vor dem Tod von der Sp zu springen. Und das Tattoo steht einfach dafür, dass ich ein motherfucking bin und meinem Leben nicht so einfach ein Ende zu setzen ist. Also ich bin nicht so leicht oder <lacht> ich, man kriegt mich nicht so schnell unter die Erde. Ich kämpfe halt schon, ich habe ein schweres Schicksal, aber mein Gott, es gibt sich äh, andere Leute, denen geht es doch wahnsinnig viel schlimmer als mir. Ich habe ja, mich hart so schlimm getroffen. Aber ich muss einfach durch, das ist mein Leben und den Konferenz anzuschieben und nur zu Hause sitzen, in meinen vier und nur warten, dass mein Leben vorbeigeht. Das ist mir jetzt zu schade, aber ich kann das drauf. Du bist 32, wenn ich das genau. verraten darf. Genau. Und? Vor deinem Schlaganfall warst du Physiotherapeut, Masseur, irgendwas in der Richtung, ne? Masseur, richtig. Masseur warst du. Dabei muss man auch sagen, also ich massiere eigentlich immer wieder. Also die Leute heißen meine Mutter, Masse, meine Oma, mein besten Freund. Ja, da gibt es halt immer wieder Leute, bei denen ich das anwende. Das heißt, du hast den Blick für Verspannung. Du siehst, wenn hm. jemand verkrampft sitzt. Ja, und das auch. Also ich kann das wirklich sehen, aber auch du so. so oh, Tom, kannst du mich mal massieren. Du kannst du mich nicht mehr hören? Naja, es geht noch. Ich bin Helfertyp. Ich helfe gerne Menschen. Von daher ist das jetzt nicht. Na, also meine Mutter zum Beispiel steigert mir Dafür entgegenkommen die Jahre. Es wird jetzt ja momentan ist eine Zeit, wo überall gelockert wird und alle wollen sich nur mal bewegen, irgendwas Neues machen und auch Pläne, die sie sich vielleicht ausgedacht haben, auch dann vielleicht mal so in die in die Tat umsetzen. Wie sieht das bei dir aus? Ganz ehrlich, ich habe es äh, mega satt, dass äh, keine Konzerte stattfinden. Es geht mir mega auf den Zeiger so, aber. Ich finde das zum Kotzen, dass die Politiker schon wieder über Lockerungen nachdenken. Und jetzt gestern heute im Internet habe ich schon wieder gelesen, dass die Inzidenz schon wieder hochgehen. Scheiße Herr und ehrlich gesagt, für mich kotzt das an. Aber trotzdem kann man ja nicht 20 Jahre warten, bis man irgendwo Pläne versucht in die Realität umzusetzen. Also ich weiß aus dem Vorgespräch, dass du dich jetzt momentan bewirbst für einen, ja. für, einen, für einen Praktikumsplatz und jetzt ist ja vielleicht auch oder auch künftig mehr möglich als in den letzten Monaten, wo wahrscheinlich keine Praktikastellen frei waren aus pandemie hm. Was sind das denn so für Bereiche? Na, also ich hatte mich als Tierpfleger so, beziehungsweise am Tierpark beworben, aber die mal halt derzeit nicht so wegen der Pandemie. Ja, dann hatte ich als Tierphysiotherapeut, beziehungsweise als Tierheilpraktiker, ja, aber dann habe ich da auch überall angerufen und die haben dann gemeint, nee, wir können sie leider nicht nehmen, weil der Beruf zu gefährlich ist, kann ich auch nachvollziehen. Das ist aber mega schade, ist, mir deswegen Widerstand in den Weg gelegt werden. Also war das eigentlich mit allem, was ich so ausprobieren wollte. Aber das Coole ist, ähm, letzte Woche meinte meine Physiotherapie, Beutens mir, dass eine Freundin von ihr eine Tierarztpraxis hat. Ein Daumen damit mich als Tierarztpraxis beworben. Und drücken wir dir die Daumen, dass das Danke. klappt. Also so die Mischung aus Tieren und deinem alten Beruf ne? mit dem mhm. Therapeutischen. Vielen Dank, Tom. Tschüss. Auch in der nächsten und letzten Folge vor der Sommerpause habe ich einen musikbegeisterten Wir-Redakteur zu Gast, Martin Küster. Extra für Wir Sprechen ist er in sein Tonstudio gefahren. Seien Sie gespannt und freuen Sie sich auf die nächste Folge von Wir Sprechen. Tschüss, bis in zwei Wochen.